Ja, ich habe noch immer die gleiche Pulli an. Ja, wir haben zwar einfach gedacht. Und so sieht ähm, unsere Gassituation aus. Ich habe noch immer die gleiche Pulli an, aber die Woche ist eine neue und wir haben mal einen echten Perspektivwechsel. Wir sind weitergefahren und sind jetzt äh, etwas weiter an der Südküste. Zwischen den Pfürden. Sieht wieder so anders aus. Ja. Das Ende vom letzten Vlog, da waren wir echt gefühlt wie auf Sardinien. richtiger Sandstrand mit äh, türkisem Wasser. Und jetzt ist es echt wieder so richtig typisch norwegisch. Zumindest was ich mir so unter Norwegen vorstelle. Grün, felsig. Auch die Fahrt hierher war verrückt schön. Wahnsinn schön, ja. ja. Es ist wieder was frischer, aber wir haben wieder Pulli, lange Hose. Es hatte geregnet gestern, es hat abgekühlt, aber halb so schlimm. Es ist einfach traumhaft. Ja. Gespannt, was die Woche so bringt. Es wird einmal Klo gelernt, Wasser gefüllt, dass wir wieder weiter können. Und äh, so sieht es im Bus aus, wenn wir eine kurvige Strecke gefahren sind. Äh, das Klopapier hat sich komplett <lacht> aufgerollt, das ist runtergefallen. Zebra rollt sich auch auf. Aber schöne Strecke, oder? Ja, mega, ein Traum. Echt ein Traum. Ich nehme das Wasser mal auf und die Toilette lernen. Nee, macht Früh, du, du machst direkt alles sauber. <lacht> Wir könnten nicht von außen. Aber da gibt's ja noch anderes Wasser, mehr, ne? Nee. Schon da. Da geht's wieder. Schüttel. Und nochmal, ne? Also, das kriegst du gut hin. Toppi. of <laughs> it. Ah, oh, herrlich. Norwegen verwöhnt uns weiterhin mit Sonnen. Naja, heute Morgen sah es noch anders aus, muss ich sagen. Man sieht dich nicht. Was hast du gesagt? Ich bin immer noch so Da bist du. <lacht> heute Morgen sah es noch anders aus. Da war es... Es hat geregnet, es war echt kalt und so. Und dann plötzlich macht es Schnipp und es ist eine andere Welt. Das ist echt ja. verrückt. Gute Nachricht. Wir sind aber trocken geblieben. Stimmt. Mega, ja. ja. Bisher alles trocken, nichts tropft. Hm. Hoffentlich bleibt so. Ja. Ist auch gut, weil die nächsten Tage sieht sehr wechselhaft aus. Sonne, Regen, schon auch viel nass. Aber wir haben gemerkt, man kann hier nicht so nach der Wettervorhersage gehen, weil es kam jetzt irgendwie. Gestern war irgendwie ab drei Uhr Mittags nur Regen angesagt bis Abends und es war das Gegenteil. Es kam die Sonne raus und es hat gar nicht geregnet. Nee, es, es war herrliche tag und heute auch wieder vor drei Stunden. Es wir wieder noch echt kalt, dicke Jacke an, nass ähm, und äh... So eine Schwede, Thema einfach in T-Shirt und es ist herrlich warm draußen. Ja. Also, das ist äh, wechselhaft, aber dafür auch umso spannender. Ja. <lacht> und was gut. auch spannend ist, ja. ich habe gestern schön gekocht. Wir hatten schon richtig schön was im Kopf. Du bist ja wieder am Kochen. Ich bin wieder am Kochen. Genau, gestern Gemüse angebraten und so. Ja. Und wir wollten mit Tomatensauce und Nudeln. Dann wollte ich gerade, dass sie das Nudelwasser aufsetzen und dann ging es gasleer. Ja. Das Gemüse war zum Glück schon durch genug, dann haben wir das einfach mit Wraps gegessen. Ja, das Ding ist... Wir haben ja gesagt, wir holen, wenn wir noch in Dänemark waren, wir holen Gas, wir bereiten alles vor und sorgen, dass wir irgendwie vorbereitet hier in Norwegen ankommen. Das Ding war aber, in Dänemark da oben gab es diesen Campinggas eigentlich gar nicht. Also, es ist ein online äh, laut, dass es das da gibt. Dass es überall gibt. Wir sind da überall dann vorbeigefahren. Und jeder hat uns erzählt, ja, das wird hier so wenig verkauft. Ähm, das können wir halt gar nicht anbieten. Das haben wir gar nicht. Deswegen haben wir es nicht bekommen. Dann haben wir einfach geguckt mhm. und gesagt, wir nehmen jetzt ein Risiko. Wir wissen, es ist bald leer, aber äh, man muss es eigentlich auch beim Fühlster schon wieder aufgefüllt bekommen. Es gibt bekommen. hier so LPG auch äh, Tankstellen, ja. aber nicht super viele. Das ist halt das Ding. Ähm, Jetzt sind genau, wir, aber, wir hoffen, dass wir die sind, auch unsere Campinggasflasche auffüllen. Ja, weil wir haben so einen Adapter dafür und das ist dann genau die gleiche Anzüge wie diese graue deutsche Flasche und ich, wir wissen, dass sie die auffüllen können. Also sind wir die Überzeugung und haben die Hoffnung, dass auch unsere Flasche einfach aufgefüllt werden kann und das würden wir morgen dann mal testen, weil wir haben hier ja. schon, viel, äh, ist das schon äh, fündig gemacht und äh, genau, die hatte heute zu, deshalb mussten ja. wir heute ohne Gas ausfüllen. Es musste natürlich auch genau auf Samstagabend passieren, ja. Sonntag alles zu und Montagmittag, Also morgen geht es erst um drei. drei. Ja, das heißt, morgen schon wieder kein Kaffee auf dem Bett. Ja. Aber es ist voll nett. Ähm, war hier eine. ist so ein kleines Kaffeechen. Da haben wir uns dann heute Mittag einen Kaffee gekauft. Oder du. Und die haben wir gefragt, ob die uns Wasser abkochen können. In, wir hatten Wasser in unserer Thermoskanne. Ja. Und es haben netterweise gemacht. Dann konnten wir mit dem heißen Wasser ähm, Couscous aufquellen lassen. Und jetzt gibt es einfach einen Couscoussalat Ja. Also du schnibbelst noch. Hier ist der Couscous. Hat schon gezogen. Genau. Und ähm, da gibt's das als Abendessen auch lecker ja. und dann morgen einfach wieder warm. Hoffentlich. So, so wird's. zumindest ist es jetzt draußen warm. Das macht schon ein bisschen äh, dann wieder die Launen äh, äh, besser. Ja. Und ich äh, freue mich noch auf ein Abendessen in der Welle. Es sind ein paar Welle da, gehen ein bisschen feulen. und Wenn rausgeht, dann. Äh, dann komme ich mit. Ja, das machen wir so. Ist unser Plan. Ich hoffe, ihr habt auch äh, genug zu tun da draußen. und oder auch äh, nichts zu tun. Oder auch nichts zu tun ist, auch, auch, herrlich. Tun ist auch herrlich. Und dann sehen wir uns einfach morgen wieder. Also, schönen Abend. Ja. Es wird spannend. Wir fahren zum Gas auffüllen und wir hoffen, es klappt. Wir haben so Lust auf den Kaffee. Es ist Viertel vor drei. <lacht> und unser erster Kaffee wartet, ne? Der wartet, ja. Ich habe schon den ganzen Tag Kopfschmerzen. Ich glaube, mein Körper ist es gewohnt, wenn er aufgestanden ist oder wenn er wach ist, dass er erstmal einen Kaffee trinkt und was ihn so auf Touren bringt. Ja, bis Zeit. Halt. Ich hoffe es klappt so. So, die Hühner nehmen uns schon mal einen Empfang hier. Da ist nämlich jetzt die lpg gastankstelle und irgendjemand privat hier ist so ein Bauernhof. Und dann hoffen wir, dass die die richtigen Adapter haben, um uns die Flasche zu füllen. Oh yeah. So, wir fahren wieder. Ja, wir haben zu einfach gedacht. Es gibt nämlich den Unterschied zwischen Butan und Propan. Klar. Nach rechts abbiegen, um oh. auf Säulands zu bleiben. Dann oh. rechts Und im Campinggas ist, also wenn es in die südländischen Länder gekauft würde, was unsere Flasche, die kommt ja aus Spanien, mhm. weil es da wärmer ist, wird es mit Butan gefüllt. Hier haben sie aber nur Propangas. Ja. Und äh, die Butane, und Propan haben einen anderen Druck pro Kilo, wo um hat ja. viel mehr Druck, deswegen kann man ja. nicht einfach so eins auf eins einfach mal füllen Nee und auch, ähm, sie haben gesagt ist es ist zu riskant, unsere Flasche damit füllen Ich habe gesagt, dafür. man könnte ja auch einfach nur halbvoll oder viel weniger machen aber sie meinten, wenn, da, wenn die davor nur für Butan war, dann ähm, wollen sie das nicht machen Ja, Safety first Ja, ist auf jeden Fall sehr wichtig die haben uns, sie waren mega freundlich, also echt nett, haben richtig mitgedacht und haben noch mal ein anderes angerufen. Da fahren wir jetzt hin eine halbe Stunde. Und dann ähm, kaufen wir uns wahrscheinlich so eine norwegische Opa-Gasmasche und der hat anscheinend auch viele Adapter, dass es das dann hoffentlich geht. Ja, weil ich habe immer noch Lust auf Kaffee. <lacht> <lacht> Unsere ähm, Gassituation. Äh, wir. Ja, nicht nach mir bitte, ich fühle mich so ein Trottel. Wieso? Es kann ich niemand was dafür. Ja, aber wir hätten uns schon besser vorbereiten und informieren können. Und es ja. sind viele Sachen schief gelaufen. Ja, wir hatten in Dänemark ähm, ja noch dann geschaut, wenn wir da nicht mehr an eine Campinggasflasche rangekommen sind, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt. Dann haben wir gesehen, dass man einfach die deutschen Gasflaschen auch dort auffüllen kann. Wo wir heute waren. Problem war natürlich, dass unser Campinggas das eine reine Butha-Flasche ist und es geht nicht. Und die deutschen Gasflaschen sind Mischflaschen, da geht es anscheinend. Wussten wir alles nicht. Jetzt haben wir eine norwegische kleine Gasflasche gekauft plus Adapter. So sieht es aus. Das ist die Flasche. Da ist der Adapter. Das Problem bei der ganzen Sache war dann, dass unser Adapter von unserem Kocher nicht auf den Adapter von der Gasflasche passt und wir haben nirgendwo äh, im Baumarkt oder auch im Campingshop einen passenden Schlauch, Adapter, irgendwas äh, gefunden. Tja, was wir jetzt gemacht haben, tada, wir haben uns so eine Flasche gekauft mit zum so Aufsatz, das heißt, wir können wenigstens kochen, Kaffee machen, ja, ja. warm essen und es gibt zu unserem Kocher. Ein Adapter, der direkt auf solche Flaschen geht, den gehen wir jetzt bestellen. Wir dürfen eine Adresse nehmen, von, von einer, einem. die haben wir in Tarifa kennengelernt, die ja. lebt hier, also super praktisch. Solar Strand Beach Hotel und da gibt es eine Surfschule, also falls ihr mal in Norwegen seid, coole Schule, cooles Strand, vorbeischauen, Genau. super nett. Ja, und dann geben auch. wir nämlich Gasflasche mit Adapter morgen wieder zurück, haben wir nicht benutzt, brauchen wir nicht. War auch ziemlich teuer. Ja, 100 Euro für das Ganze. Und dann können wir <lacht> ja, wenn man diese Gasflasche man kauft die, ja. aber kann sie dann am Ende nicht wieder abgeben und kriegt sein Geld zurück als Pfand, sondern das ist ja, man hat sie einfach gekauft. Ich kann dir sagen, es hat äh, 1.043 äh, Kronen gekostet. Das hört sich ordentlich viel an. Ja. Ja, jetzt kochen wir mal, hätte ich gesagt. Ja. Jetzt gibt es nur One-Pot-Gerichte. wieder eine Runde kalten und Windsurfen war cool oder hat mega Spaß gemacht ja. mega Spaß gemacht es war sonnig ja. in der Sonne schön warm aber das Wasser war eiskalt gestern irgendwie oder der Wind so meine Finger und Füße waren irgendwie nach einer Stunde eingefroren die waren so ein bisschen taub muss ich musste aufhören ja jetzt sind wir ein Stück weitergefahren und stehen wieder in den oder ja Fjord würde ich es jetzt nicht nennen aber ja wieder äh, nicht auf Strand Nee, wir sind äh, Richtung Berge und wir stehen vor der ersten Fähre, wenn es von Stavanger nach Bergen geht. Fähre. Fähre? Fähre. Hier stehen wir und da so kleine Fischehäuschen, richtig süß. Traumhaft schön. Es wird mal wieder gekocht und so sieht ähm, unsere Gassituation aus. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, einfach, solange wir noch hier in Norwegen sind, Mach dies im nicht Norden, daheim. Disclaimer, so darf man nicht kochen. Das stimmt, das ist ein Outdoor-Kocher. Ja. Ein Outdoor-Kocher und wo sind wir? Ähm, indoor. Im Bus, ja. Also ja. Ja. macht es nicht. <lacht> wir müssen. Wir müssen. Wir, wir haben nur keine Wahl gedrungen. Das ging nicht mit der Flasche hier aus Norwegen, mit den Adaptern, das hat alles nicht gepasst. Und wir wollten diesen Adapter für unseren Kocher auf diese Flaschen bestellen. Hätten wir jetzt ewig drauf warten müssen. Jetzt haben wir gesagt. Nee, das war nicht verfügbar. Es war nicht verfügbar, so war es. Das war gar nicht da. Stimmt. Und dann hatten wir schon eh drei Tage so gekocht. und dachten wir, ach, eigentlich geht's auch. So mit einer Flamme muss man halt One-Pot-Gerichte machen. Und ja, jetzt haben wir gesagt, wir machen es voll so, solange wir hier sind. Was sind das jetzt noch? Zwei Wissen Monate oder keine Ahnung. Kriegen wir hin. Wir haben genug Gasflaschen davon geholt und ja, wisst ihr Bescheid, kochen läuft jetzt so ab. Du, bist halt, du wirst halt Profi in One Pot gerichten. Ja. Oder ja, du bist halt eher der Koch, ne, deswegen... Äh, ja, meistens schon. Und ja. wenn es draußen schön warm ist und nicht windet und so, dann ja. kochen wir auch draußen. Ja, oder wir machen mal eine Bergtour und haben direkt einen Kaffee Kocher kochen. Da dabei. Ja, ja. sehr gut. Und so sieht das Ganze dann aus. Linsen... Nudeln, Blumenkohl, Zucchini ein, ist das ah ja, Zugini, kein Courgette, Karotte, Karotte, herrlich schmeckt es auch, muss ich sagen, und die Rosine, ja. die süße der Rosine, ach, gar richtig bewegt, gut, dass da Rosin doch, doch, ich habe gerade geschmeckt, mein erster ja. Biss war direkt mit Rosine, super, okay. sehr, sehr gut, also, geht alles auf einer Flamme, geht man doch. muss aber sich davor ein bisschen besser organisieren, Ja. dass alles schon bereit liegt, geschnibbelt und so, ah, ich dachte, Wegen der Gassituation, aber du meinst während, wegen dem Essen. Ja. Beides vielleicht. Ja. ja. Aber auf jeden Fall, wir sind versorgt gut, ne? jetzt. Und, äh, und es schmeckt gut. Am besten gut. kocht man immer direkt eine große Portion. Das für zwei Tage reicht. dann muss man am Ende nur aufwärmen kurz. Danke für den Tipp. Also guten. Guten. Halt. Stau, Stau. So schaffen wir es nicht rechtzeitig zur Fähre. Erst Schafe und dann Kui. Cool. Ja, jetzt standen Schafe auf Erst der Straße. Und dann cool, ne? Aber einige. Guten Abend, Frau von Berlo. Was machen Sie dort? Wir sitzen auf der Fähre mhm. und fahren von ähm, Mortavica. Schau, wir sind mitten auf dem Wasser. Ja. Hier rüber. Und zwar ist hier Stavanger. Und wir wollen hier langsam hoch Richtung Bergen. Und das ist das Kürzeste, wenn man dann die Strecke hier mit der Fähre fährt. Ja. Ja, es schwankt. Schwankt, ne? Aber wir sitzen im Auto, weil es regnet. Ja. Und es hat auch voll zugezogen. Man würde auch nichts sehen. Aber wir dachten, wir fahren heute, weil morgen windet es stark. Das heißt noch mehr Wellen, noch mehr Seegang. Wir dachten, wir fahren lieber heute Abend noch. Es ist nämlich 9 Gut, dann... Und wir haben uns gerade registriert. Ja. Hier ist es übrigens mit Mautgebühren und allem irgendwie so, dass es das alles über Kameras läuft. Die scannen dein Nummernschild und dann kriegst du das irgendwann als Post nach Hause, als Rechnung. Aber jetzt für die Fähre haben wir uns registriert bei Ferrypay uns ein Konto hinterlegt, dann mussten wir Nummernschild und Kreditkartennummer und so und dann spart man sich ein bisschen Kosten, diese den Brief, Rechnungskosten und, und so, was. ja. Genau. Dann wird es direkt abgebucht. Aber ja. super, man muss nirgendwo davor anfangen. Es ging richtig flott, ne? Wir sind angefahren, ja. wir waren jetzt ein bisschen unsicher, wissen, wo zahlen wir und so. Aber ja. so läuft das hier. Ja, sehr gut. Ja. Also dann gut rüberkommen und äh, gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. Ciao. Morgen ihr Lieben, wir hatten eine herrliche Nacht hier. Ich stehe schön in der Sonne, aber ich glaube nicht mehr lang. Da kommt schon wieder die nächste Regenfront. Es ist ein Auf und Ab. Es scheint hier ungefähr fünf Minuten die Sonne. Fünf Minuten bewölkt und dann fünf Minuten Regen und dann wieder von vorne. Also es ist sehr wechselhaft. Aber wir haben wieder ein schönes Plätzchen. Wir stehen direkt wieder am Wasser und es windet. Ähm ja, und wir machen uns jetzt auf den Weg und suchen einen Spot, wo wir schön aufs Wasser können. Was wir für einen Spot dann aber wirklich gefunden haben, seht ihr nächste Woche. Denn die Woche ist schon wieder zu Ende. Ja, aufregende Woche. Ich muss sagen, es äh, war wieder, ähm, wie heißt es? ereignisvoll. Ereignisvoll. Oder wir haben stimmt. wieder einiges dazu gelernt. In Sachen Auch. Gas. Ja. Und vor allem bin ich hier begeistert von Land und Leute, weil ja. ich muss sagen, jeden oder fast jeden, die wir treffen, ist echt freundlich, menschlich, so irgendwie. Ja, das stimmt. Voll hilfsbereit und so und ja, ja das ist richtig schön. Ja. Die Atmosphäre überall ist einfach direkt richtig gut und die Landschaft umso schöner. Genau, und bin das Einzige, es könnte etwas wärmer sein. Für meinen Geschmack. Ja, aber... Aber es ist einfach der Norden. Ja. Genau. Also. Ihr dürft gespannt sein, wie es weitergeht. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Dag, dag. Dui, dui.